Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacher. Let the future talk. Ähm, ich finde es unglaublich wichtig, äh, junge Menschen sprechen zu lassen, denn die jungen Menschen sind unsere Zukunft und äh, was sie sagen, ist spannend und äh, was sie tun, ist mindestens genauso spannend. Äh, heute begrüße ich Paul, Caro und Alexander, äh, drei ja. junge Menschen, die super spannende Sachen machen und zwar haben sie ein Getränk in die Welt gebracht, über das wir heute sprechen werden. Wir äh, haben ja, also Tuesdays... Äh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 wenn man mal Auto fahren muss oder mal keinen Alkohol trinken will, aber trotzdem irgendwie so diesen, diese Lebensfreude, das ist ein, ein Glasl Wein, ist eine extreme Lebensfreude, das ist beisammensitzen, beisammensein, gemütliche Zeit haben. Und das wollen wir eben damit auch für Leute ermöglichen, die einfach mal alkoholfrei unterwegs sind. 2019 gegründet, mit dem Jahrgang 2019 gestartet. Davor haben wir ca. circa zweijährige Entwicklungsphase, Ideenfindungsphase gehabt wo man einfach überlegt haben, was könnte dazu passen, eben mit Kombination Verschü, also Weinparallele und so, was könnte man dort noch als Veredelungspartner quasi hinzufügen. Und ja, dann ist das nach einigen Jahren Entwicklung eben entstanden und dann haben wir das 2019 als ersten Jahrgang eben auf den Markt gebracht und inzwischen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 Aber haben es jetzt auch geschafft, dass wir im, im regionalen Lebensmittelhandel oder zum Beispiel am Jakover Markt äh, gelistet sind und natürlich auch über, über den Webshop, das funktioniert auch und super. Falls dieser Podcast jetzt unglaublich viele Leute neugierig machen sollte, die diesem ich will das jetzt unbedingt kosten, die können es über den Webshop stellen auch. Genau.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 Dort hineinzubringen, aber es ist einfach wichtig gewesen, viel das, das ganze Netzwerk mit den Leuten zu reden, auf die zuzugehen und viele waren dann auch bereit natürlich uns jungen Menschen eine Chance zu geben und, also man, ja. man muss jetzt halt viel unterwegs sein zu ja. so einige Gastronomen, aber man hingehen kurz das Produkt um quasi vorstellen ein paar Fotos dazulassen. dazu lassen und Natürlich auch ein zweites Mal hingehen oder noch telefonieren und so. Also, da muss man schon bleiben Also, es ja. ist nicht das, das einzige Getränk am Markt sozusagen. Könnt ihr eure Alleinstellungsmerkmale vielleicht noch einmal zusammenfassen? Ja, also, das, das größte Alleinstellungsmerkmal ist sicher der Jahrgang. Also, wir sind das einzige alkoholfreie Getränk mit einem Jahrgang-Etikett, was eben aufgrund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 Und mhm. der Sommer kommt noch, also wir sind sehr zuversichtlich, dass das mhm. eng wird, dass man wir bald ausverkauft. Und ähm, jetzt denke ich mal, solche Möglichkeiten hat natürlich nicht jeder, ja, äh, dennoch. Äh,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 fehlt es an Motivation und so weiter und dann ist es aber wichtig, dass man dran bleibt. Wenn es Error gibt, dann muss man ja irgendwann auch an den Punkt kommen zu sagen, okay, da geht es nicht weiter. Ja, Absolut. Ähm, ja. Aber trotzdem dranbleiben, wo ist denn da die, die Grenze zwischen dranbleiben und äh, einsehen, es war irgendwas, es war der falsche Weg? Ich glaube, das muss man sehr schnell sehen. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, das zu erkennen, wenn was nicht funktioniert, dann gehen wir einen anderen Weg.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 schon öfters gemacht hat und der, was uns dort weiter helfen kann, wie wir das halt gestalten, so dass das halt auch auffällig ist, so dass das sehr, sehr ansprechend ist für die Konsumenten. Für die. Oder in der Namensfindung. Da es ja. ist es echt schwierig für ein Produkt einen Namen zu finden, der einprägsam ist, der gut klingt, der irgendwie im, im Kopf bleibt, im Gedächtnis bleibt